Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten? Fühle ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu, nun gut, so mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zukunft wittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer alten, halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage, des Lebens labyrinthisch irren Lauf Und ne nennt die Guten, die um schöne Stunden Vom Glück getäuscht vor mir hinweggeschwunden. Sie hören nicht die folgenden Gesänge, die Seelen, denen ich die ersten sang. Zerstorben ist das freundliche Gedränge, verklungen, ach, der erste Widerhall. Mein Lied ertönt der unbekannten Menge, Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen Bang. Und was sich sonst an meinem Lied erfreute, jetzt, wenn es noch lebt, in der Welt zerstreuet. Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen nach jenem stillen, ernsten, geisterreich, schwebet nun in unbestimmten Tönen. Mein Lispendlied, der Eholzhaarfe gleich. Ein Schauer fasst mich, Träne folgt den Tränen. Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten. Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.